Encodo Common UI Tutorial Die Hauptnavigation Am linken Rand der Applikation befindet sich die Hauptnavigation. Darin sind die verschiedenen Menüeinträge in zuklappbare Gruppen strukturiert. Ein Klick auf einen Menüeintrag öffnet die entsprechende Seite. Um Einträge in langen Menübäumen schneller zu finden, kann die Menüsuche verwendet werden. Auf kleineren Screens kann der gesamte Navigationsbereich nach links zugeklappt werden.